hey, Erfahrungspunkte für mich. Ja, 200 100 ja, Prozent. damit. gehen wir mir diese nutzlose Axt. Wie sollte man jemand so eine Axt benutzen? Versteht nicht. Oh, ich greife dich an, aber du kannst mich frei angreifen. Wat? Was? man du nicht. Also Großaxt oder Grobaxt? Großaxt. So. Mhm. Richtig, ja. Wie ich dich kriege. Können sagt mir aber die Bosse sind... Das Kapitel sehr viel schwieriger machen werden, ne? hm. Hm. Du kannst du ihn schwächen ohne ihn zu töten? Ja, was war Massenkritischen Treffer? Ich kann auch mit dir angreifen. Möchte ich dich wieder wenn du gekonnt wirst. Ein paar Erfahrungspunkte äh, äh, äh. im Gegensatz zu Anna hat John nicht so viel Möglichkeiten, irgendwie in den Angriff zu gehen, weil er irgendwie nichts abzieht. Okay, aber noch mein Schützen, Donk. okay, sie hoch zu leveln. Ein bisschen einfacher, als ich gedacht hätte. vielleicht. Oh ja. So weiter geht's. Was haben wir noch hier? So, du bist ein. Ach, du musst ja gar nichts. Da haben Eisenschwertritter, Schwertritter, äh, Lanze komme ich nicht hin oder pegas nee. Pegasus Ritter nein dann gehen wir aber rüber wo komme ich da hin nee das ist natürlich wieder einer zweiten werden so äh, Ritter hier yeah ich mal kurz meine magie jetzt zeigen ich glaube ich auch meine schützen verteilen ne? für den fall dass ja pegasus wird auch kommen von allen seiten bewegen sich noch nicht mal so ähm ich kann auch mit dem hammer eher versuchen ne? ich glaube dem hammer wäre eigentlich nicht weil der bricht mich Ach. Panzerbrecher, genau. Mal hier rein, Panzerbrecher. Geschicklichkeit 5 aber Ritter ist nicht so, Ritter sind nicht so schnell. habe ja ich mir überhaupt einen Ring gegeben? Ja, ne, so also normalen Ring. Ich glaube ja. Okay. So, euer verhängnis wartet auf euch. Ja, so total, nein. Okay, das ist auch noch chillig. Also, ich dann ein bisschen mehr erwartet gerade. den könnte ich anlocken. Ich könnte die beide anlocken am besten. Aber ich glaube ich auch. Zack. Ich nehme an so grob Waffen sind eigentlich gut für die Gegnerphase, ne? Wenn man irgendwie hier so ein Charakter hier platziert zum anlocken, ne? Dann wird man so oder so als erstes angegriffen. Ein Schaden im ich, ich nehme an, dafür sollen die gut sein. Ne? In der Gegnerphase wird man sowieso erst angegriffen. Okay, oh, da kommt ein paar mehr. Sogar den teil Ding reingegangen. Warum? und haben so ja, nein nein feuer 50 schaden oder also 2 25 sie ist so krass stark Hochpräzision, Schwertfertigkeit. So, was war da eigentlich schon gleich? Ja, relativ schnell, ja. Na, so, du hast ein Hammer, aber nee also nicht. Warte, äh, Dings hat einen Hammer. Hm, ich glaube, ich gehe da rein, ne? Bewegung, ach so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfekt. Du hast ihn aber. Du hast ihn aber, weil ich Ja. Da müsstest aber beide mal treffen. Und ich kann nicht hier reingehen und dich... Dich kann ich brechen. Protection. Au, oh, er... Oh, er tut ihn beschützen. Ich möchte ihn nicht auf abschießen. Äh. So. einfach so was war ich gehen einfach hier rein mach dich platt mit ihr Schon level 10 aber egal als andere sieht ganz zu so nervig aus so, dann gehen wir mit der rein Sollte ich da machen? Einmal Eisenschwert. Schwert hat aber meine zweite Schwertkämpferin, die mal drauf hat. Ich meine, ich meine, sie hat auch ein Schwert, aber naja, warte mal. Wenn er Protektion hat, nee, dann sollte ich ja wahrscheinlich erstmal was anderes angreifen. So, okay, wenn ich dahin gehe, dann kommt der weiber auf mich los. Eine Geschicklichkeit von 12. Und eine Angriffskraft von 28. 12, 28. er könnte da reingehen und da tanken? Cool. Ich sollte mir vielleicht mal angucken was ihre dings kann erringen vor ich mich da irgendwie näher an wage das ab hier Ach, ist von äh, Lucina, right? ich war der co die einheit erteilt sich an schlägen so als sei sie ein assistenten einheit ein schwert angriff auf einen benachbarten gegner alle verbinden innerhalb von zwei Fällen greifenden Korbschlag schlag an Das klingt sehr schmerzhaft. Aber solange ich außer ihrer Reichweite bleibe, ne? Ich könnte Marv einsetzen, ne? Ich könnte dann hier reingehen, und den hier benutzen. So, ich gehe hier, ne? er trägt mich ja aus, ey. Okay. Sie kann nichts anderes machen, außer vom weiten angreifen, von daher. Aber wenn ich Glück habe, kriegt sie einen Kill. Äh, alle ah, kann ich nicht. Äh. Kann ich mich hier bewegen? Hier kann ich mich bewegen, ne? sie oh, macht den aber alle. nach wegen den Korps alles klar. Aber oh, man kann mehrere haben. Man kann mehrere Korps haben Da ist broken Ich glaube, ich war ein Inbesuch In In aufmachen. All meine Arbeit hat Arbeit den der holen So ähm, perfekt. Jetzt kann ich sie hier platzieren und aufladen. Ich kann mich nirgends wohin bewegen, dass ich erstmal so normale Leute hier anvisieren kann. Die wollen, die mich ent. Wie heißt noch mal dieser eine Anime? Ich bin in einer neuen Welt irgendwie wiedergeboren worden, aber meine Mutter auch oder irgendwie so oder meine Mutter macht mit ihren zwei Hitschlägen 4000 Schaden oder irgendwie sowas. Die sieht doch irgendwie genauso aus wie die, ne? Wie die Mutter. Ich reborn in another world, but my Mom does like... I don't know, over 9000 damage mit der 2-Hit-Combo oder irgendwie so. Art. Da gibt es doch irgendwie so eine Anime, oder? Boah. Ich habe da guckt sich Fire Emblem ein paar Sachen ab. Überrascht mich aber nicht. Fire Emblem fehlt, es gab es einen Charakter, der außer wie L. Von Death Note also wortwörtlich nur halt mit weil ich andere klamotten und ja farbe kann auch variieren weil da gab es eine funktion so was warte, ich mache dann war So, boom jetzt hat der den angriff abgefangen jetzt kann ich hier reingehen <lacht> zack und und noch einen drauf. Warte mal. Okay, muss schon sagen, nicht hatte einer von denen irgendwie den Platz da blockiert. So, ja, jetzt gehst du da rein. Und da soll Alfred hol du dir mal den Kill vielleicht. Dachte, ist da ein bisschen riskant. Hatte, warte, warte, warte, warte. Nee, kann ich nicht. habe mich da oben in bewegen, aber geht nicht. Wie gesagt, für Eti hat irgendwie schwieriger zum Leveln. Deswegen gehen wir mit ihr rein. fährt so hart getroffen, hat er von seinem Pferd runtergefallen. So, dich kann ich mir leider nicht nähern. Du wirst ja wohl ja niemanden töten, ne? Mit deinen neuen Schaden. Ich das Beste, was ich machen kann, ist irgendjemanden hier hin platzieren ne? Für die Ausweichung und aber dann welche Reichweite von allen, ne? So, ich glaube, ich habe so eine ungefähren Plan. Was wir machen? Ich meine, die können natürlich auch auf mich loskommen. Ich weiß nicht. Hey, opa! Bogen, und so ist eigentlich wagen, das so ist eigentlich wagen, mir ins Gesicht zu schlagen. Mein Gott, sie macht den fertig. So. so ich glaube, was ich machen werde, ist, ich muss erstmal mit ihr mit ihr hier nach unten gehen. Sie kann sich hier um ach, sie ist ja gar nicht um Pegasus. Nein. Ja. So oder so, sie wird die erste sein, die ich hier trigger. Außer ich gehe, ich gehe auf sie los. Und sie macht irgendwie gegen männliche Charaktere mehr Schaden, oder? Kampfausweich minus 20 zu Also, ich könnte ihn das ist das einzige, was mir gerade einfällt. Ich könnte ihn hier Bewegen dauert jetzt noch ein paar Züge, aber Warte mal, was ist deine Fähigkeit noch mal Nachbar fügen plus drei Schaden, minus ein Schaden. Geh du mal da oben hin, stellst direkt neben ihn. Protektion könnte ich ja eigentlich auch noch einsetzen. Ne? Vielleicht erstmal um den Gegner, da können wir ja da noch stehen. Ahnung, sind seine Werte gut? Ich weiß nicht. Ja. Und du mal ein bisschen drauf. Zack. Zack. Anna. Ich weiß übrigens nicht, ob ich ihren Namen Anna oder Anna aussprechen soll. 1% Crit Chance. so oh, mehr Magie, cool. Langsam habe ich so das Gefühl, die Level-Ups sind ein bisschen beeinflussbar mit den Ringen, die ich den gebe. Ne? Also entweder hat sie Magie als Wachstum oder Mikaya hat ein bisschen da geholfen mit dem magie wachstum so ähm, sie muss auch da oben hin genau so einmal ein Schwertkämpfer mal kurz nach oben und ich kann nicht einfach mit einem Pegasus Ritter da reingehen weil die alle so Immunitäten haben gegen fliegende Einheiten, gegen effektive Angriffe der einzige, was ich eigentlich machen kann. Ach, ich komme gar nicht dahin. Nein. Sehr sehe Das ist ein Loch. Boah. Dann komme ich ja gar nicht dahin. Das gibt es jetzt nicht. Ich will das abstellen. Möchte ich hin vorbeischleichen? Ja, ne. Okay, mach mal so. Dahin. du bist dahin dann regnen wir alle bündnisse auf die ein würde ich sagen das müsste ich jetzt nicht machen aber ich habe so gefühl sobald ich ihn trigger habe ich gerade sie gesagt ich meine ihn dann werden alle anderen auge triggert ne? bezweifle dass es so einfach ist Ah, verdammt. Ja, verdammt. Egal. Kann ich noch im um Stunden hier handeln? Ja. Kannst du noch im um Stunden handeln? Okay. Das ist wie ein Feimlamp-Fade, wo du irgendwie herausfinden musst, was du als nichts machen musst. So. Ach. Okay. Du mal da, ich muss dich in der Nähe bewegen, wegen mehr Schaden und so. Ich gerade, hier für ein paar P. Kann das schon wieder sein. Oh, ihnen auch AP. Hi ich habe jemand das ist doch voll wahnsinnig oh, ich nehme an die bewegen sich echt nicht außer so 28 angriff du hast du wirst mich nicht doppeln, weil man braucht fünf mehr geschicklichkeiten ne? doppelte angriff wenn mindestens fünf für als gegner geschicklichkeit des gegners ja. du mich die Stahllanze runter ja dann so einzige was ich machen kann bist du hier hin du stellst neben ihn mit du ihn ein bisschen Hochballast so vom schaden her sie kommt hier hin problem ist ich bringe da was. ich dich so bewege, ist das auch ein Korbschlag. Ich weiß nicht. Warte mal, hast du nicht... Das sind nur von 2, zwei weiblich Verbündete benachbaren. Allein die Einheit minus zwei Schaden im Kampf. Oh, warte mal, 12 ah, perfekt. Du bist doch. Du bist doch ein Mädchen, ne? Ja, ein, zwei, perfekt. Noch weniger Schaden. So, dann. Ich meine, du bist zwar nicht effektiv, aber du machst trotzdem viel Schaden. Von daher, ein da. Und ich glaube, wir sind eigentlich gut gewappnet. Komm her, los, bring it. Nein, bewegt sich nicht. Das es jetzt nicht. Oh, das heißt. Mm. Das heißt, sie wird wahrscheinlich hier. Sie muss wahrscheinlich getriggert werden. Hey, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Sie macht sie, macht wie viel macht sie magische Angriff 16. Warte, was das ist auch voll schwach fortgeschrittene Feuer schon Angriff also oh, sie hat eine Magie von fünf deswegen Ja, aber sie wechselt dort gleich gegen sie wechselt da sofort gegen den in den gegen den Rapier dann ne? diese diese Angriff 16 sie hat so oder so 16 Angriffskraft ne äh, <lacht> ich könnte ihn nein bewegen ne nee, kann ich nicht sonst setzt sie ihre Magie ein also ich muss jemanden dahin platzieren der sowohl Magie als auch hatten wir die Situation ich setze mal schon ich habe so eine Charakter nicht ich kann sie da einpacken sie hat eine Lanze ja sie wird bestimmt nicht gedoppelt vielleicht auch also was ich mach den ja hm, geschicklichkeit 13 16 so egal was du machst was gekonnt hat so dürfte ich weiß nicht man Hin. Dann geh du mal da ein. Ich sagen und jetzt geht ja gleich die Party ab. Würde ich sagen, wenn du jetzt immer noch nicht auf dich loskommst, ne, dann weiß ich nicht. Er erwartet das Spiel hat schon wieder reingehen oder was? Wie soll ich denn das machen? Ich kann nicht mal ich kann nicht jemanden da rein schicken. Oh, ich habe gerade mein Bündnis hier eingesetzt, weil warten wir, was ich hier mache. Ich kann nicht hier reingehen. Ein, zwei. Ja, ich kann niemanden da reinschicken. dann <lacht> sind wir doch tot, oder warten, das Spiel, ich hier mache. Ja, jetzt kommen sie. Ich hasse es, wenn der herausfinden muss, erst wie die, wie die KI in Fire Emblem funktioniert, ey. So, jetzt kommt hier. Ja. Okay. Ich, weiß, ich dachte, der ist aber ein Kritscharteffer. treffer hat mal überlebt, aber trotzdem. Oh mein Gott. Ah, ah. sagt irgendwas über so das Schicksal oder Zukunft, das dauernd. Oh, ah. Ah, ich lebe noch mehr, hast du nicht drauf? So, jetzt muss ich irgendwie das hier überleben. Mal sie entscheiden. Achso, weil ich konnte. Ich nehme mal sehr stark an, die können nicht rekrutiert werden. Ne? Wenn doch, dann muss ich ja doch bald Kapitel machen. Na, ich kann natürlich wieder hier den machen. Ne? So, ich muss jetzt alles da fertig machen. Okay, ich kann auch echo machen ne? Ja, kannst du mich kontern? Du hast ein Rapier ausgerüstet, nein, du kannst mich nicht kontern. Hm. Ich kann dich erlegen. was ein eine ne? kann ich erledigen oder was hm. eine resistenz wofür ich habe so das gefühl du bist ein bisschen schwieriger zu erledigen sein aber nicht fertig Jemals. Du bist derjenige, der sterben muss. Okay, das war eine tote Animation, oder? Nee, stand noch. Okay. Vielleicht ist sie rekrutierbar und die andere auch. Keine Ahnung. So. Hier ah, nee, ist ja nicht effektiv. Ah. Ja, am wichtigsten sind die beiden zu erledigen, finde ich. er kann Ups, ist ja gar nicht er du. das reicht noch nicht mal gibt es jetzt nicht warum schaffst du das nicht den zu erledigen okay, ich kann ich brechen ne? Hast du ein schon ein HP Okay, mal so ja. oh. verstehe nicht was Feiern Emblem's Faszination mit äh, Charakteren sind irgendwie, weil ich nicht weiblich aussehen, aber im Wirklichkeit männlich sind. Das ist nicht das erste Mal. wird sofort nachgucken die rekrutierbar sind die beiden die drei egal das ja, spoiler oder so so also, weit ich ich nicht so Und dann, dann, dann, dann. Oh, Stahlachs Kohl. So, es muss ich halt nur irgendwie schaffen, die er zu erlegen. Die beiden können wir ja ruhig am Leben lassen, würde ich sagen. Kann die überhaupt irgendjemand töten hier? Schicklichkeit von 15. Also, weil ich den hier hier dann ist halt das eigentlich auch machbar sein. Ne? ich glaube man ist ja noch nicht so gegessen ja sie macht 16 sie kann ja nur ihre fähigkeit nur einmal einsetzen ne? Also sobald, ich muss eigentlich nur alles Leute haben, die, ah, verdammt, aber sie müssen halt eigentlich überleben. Ich muss eigentlich nur Charaktere mit Geschicklichkeit von mindestens, weiß nicht, zehn haben und mit mindestens 16 AP. Dann sollten eigentlich alle überleben. wenn ich mich nicht irre, ne? ist nicht auf sie geachtet okay sie auch nicht dann kann sie niemanden doppeln und mehr als 16 ap macht sie sowieso nicht und ich muss meine ritter und so ja aus dem weg räumen also er eher... kann sie bei mich drüber fliegen nee. doch kann eine Menge schief gehen. Vielleicht habe ich dann noch hier alle zu erlegen, bevor es so weit kommt. Ja, mal versuchen. Oh mein Gott ein hp das gibt es nicht warte haha ist da. das ist da okay, vielleicht habe ich dann noch so, jetzt müssen wir bei diesen das müssen wir aber hier gewinnen gehen als im bonus noch wo ich zur verfügung habe habe ich auch noch mit habe ich noch also viel resistenz ja. ja aber ja sie macht ich glaube nicht dass das wird aber wir können es auch versuchen Okay. Nee, ich glaube, ich hätte da kapiert. Da, wurscht schon. mal, wie du mit dem Dings aussiehst. Okay, ich wollte sehen. Oh, Stern -Loplets. Okay, okay, sie, er schafft es, ihre erste ap leiste abzuballern. Dann kommen wir ja. kann auch ein Schwert benutzen. Sehr cool. Das müssen wir noch mal 34 AP abziehen. Das wird, glaube ich, nicht schaffen obwohl er macht eine menge schaden sehe ich gerade das mit dem stahlbogen ne? hm. Okay, anna anna täubchen machst du genug schaden gegen sie zweimal treffen oder sag der ja, gott hm. so anna ich glaube nicht dass sie mit ganz genug schaden macht also, außerdem habe ich mich glaub glaube ich hier gerade wird noch nicht mal reichen. Sie kann, sie kann ihn so fertig machen. Sie kann sie so fertig machen. nicht ne, ich treffen will, no. Ich kann auch großes Opfer benutzen, ne? Sie wird eigentlich niemanden erledigen können. Okay. Oh nein, nichts. anna bitte trefft weg da sie das ist klar minato aqua aber du sagst immer war Meistersiegel und das geld Ach, das war ihre Fähigkeit. Ne? <lacht> <lacht> Warte mal, wer hat mein Portemonnaie geklaut? Und der TS äh, MVP, da lag gar keinen Einfluss hier drauf. Ne? Auf irgendwas glaube ich. Ja, ähm ja, ich speichere mal hier und wir machen mal kurz weiter. Gucken, wie es ja weitergeht. Cool, bin ich gut, hat irgendwie funktioniert. okay Es war ein bisschen heftig am Ende, aber wir haben es geschafft. man es übrigens auch hier. <lacht> gut genug haben れた oh Ring des weisen lords könnte vielleicht Robin sein aus Awakening der ring der akteur blauen zwillinge da müssten dann Erika und Ephraim sein aus vor allem dem 8 der ring des magisters der ring des der habenden magisters magisters da könnte auch Robin sein aber ist dann der weise lord weise lord er ja, wäre 5, 5 oder 6, also Roy Radev. Ah, beim nein, Dame der ebene ebene oh, で so falsch 辺で辺で辺で also ich werde wahrscheinlich nicht nach dem Part nachgucken, ob die drei rekrutierbar sind. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwie eine Zusammenfassung von den, von diesen Kapiteln hier anschauen. Im Normalfall wird dann immer so erwähnt, so keine bange diese Charaktere könnt ihr noch nicht oder könnt ihr überhaupt nicht rekrutieren. Und das ist dann alles, was ich wissen muss. Ich muss nicht wissen, wann die rekrutierbar sind oder ob die rekrutiert sind. Ich muss nur einfach über die Informationen stolpern. Äh, apropos, diese Charaktere könnt ihr nicht rekrutieren. So viel will ich mich ja auch nicht spoilern. Was ne? ähm, wollte ich gucken? Ja, yeah, wir haben wieder neue Charaktere. So, ich liebe ihr Design. Ihr Design sieht. Ihr Design erinnert mich auch an irgendjemanden. Pinke Haare, rote Rüstung. Da erinnert mich auch an irgendjemanden. Ich weiß nicht. Ja, ah, ich brauche es voll, hat ich, ich, sie nicht mitgenommen. Sie hat, weil sie hat augenstern Ist sie irgendwie verwandt mit? mit der mit der Göre von vorhin das ist hat irgendwie ein zeichen einer prinzessin oder ein zeichen dass sie von dieser region ist oder irgendwie so was keine ahnung 17 nee, ich habe falsch egal so, drei neue charaktere cool ich weiß nicht ob ich die benutzen werde Sofort, weil die sind schon alle Level 10 und einige Charaktere sind noch nicht hochlevelt. Gott, vielleicht muss ich ja echt hier random encounters machen, um mich hoch leveln. Aber wir haben es ja noch geschafft. Ne? Sie ist so winzig. Ich weiß, ich sag das jedes Mal. Wer ja, hat heute so richtig abgeholt, äh, Lady Anna. Na klar, zwei Siege zum Preis von ein wir uns Geld eingebracht. Da fand ich gut. Meiner, meiner, meiner war meine. ein Adler. Den dann ich weiß, wie man es aussieht Sie ist den Abschnitt spenden auf der Pinot von Kaffee um mehr zu fahren. Nein, aber ich habe da vorhin Kapitel geschaut. So alles kann ich aufnehmen. Oh, das, ist nicht? Ja, das, war, das nicht im Bruder wusste ich doch. Wusste ich doch. Das war bestimmt eine bestimmte Verwandte von ihr oder so. Man hat nicht einfach so ein komisches Tattoo und irgendwie das hat eine Bedeutung hat oder so, ne? Ah, ich hätte sie gern mitgenommen. Hm, ja. So. Warum kann ich? immer weil ich in diesem Gebiet neu bin, ne? Also muss ich jetzt mal in diesem Gebiet hier rein spenden Also, eine blöde taube, die kann ich mitnehmen. Ist klar, ich will den Adler haben. Okay. Ich war stellen, die als Bild bekämpft. Alles klar, wenn das für deinen Schadens-Output sorgt, dann ja, nach es tut mir leid, dass ich so ungebührlich war und ungebührlich. Doch ja, ich hoffe, ihr ja, werdet Prinz. Allchrist unterstützen und mich. Ich bin froh, dass wir armee ja von illusia zum Rücken Rückzug zwingen konnten. Aber ich habe Angst um das Schloss. Es ist mir ein Zuhause. Ach, ich kann einfach nicht untätig herumstehen. Ich muss sicher gehen, dass Vater und Diamant in sich Diamant. Wer ist denn das? Oh, die habe schon geredet, ne? Der auch schon geredet, ja, ne? Nein, nun hellfällt heule mich. So haben wir mit. Nein, ich denke immer schon. Ich bin schon, kann mich schon bewegen. Oh, er verzeiht mir. So, ah, ich kann die Tiere nicht aufnehmen. Na ja, gut, dann. Ja, weiter ja aufbrechen gehen wir jetzt mal zur weltkarte zu so gucken wo es das nächste hingeht ob da quest ist oder irgendwie so keine ahnung und hey なんじゃ足りない。bin ich der Bruder bin ich da Bruder bin ich der Bruder ich So, ab nach Bro, -Dia. neue Zufallskämpfe Schloss Brodia. Hoffentlich wird das nicht so krass wie das letzte Schloss. Level ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was für Level die Gegner waren. Das Level war jetzt Level 8. Ne? Okay, ja, das zählt als Brodia. Da kann ich auch nichts machen. Mann. Okay, ähm, da und Versteck goldener Verzerrter, goldener Verzerrter. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich nehme an, da kriege ich Geld oder Erfahrungspunkte mehr. erfahrungspunkte keine Ahnung. Okay, dann machen wir wieder hier das Notwendigste. Erstmal schon ein bisschen ja. Abgassieren, <lacht> Leute. Alle wird <lacht> so putzig. So, das ist immer so schön. Die Charaktere zum ersten Mal in ihren Casual Outfits hier zu sehen. Das ist also der hier Gibt es hier oben auch Kartoffelfelder? Ich meine, wir sollen schnell zum Schloss Brody aufbrechen. Ich jetzt noch mit den grünen Sprechblasen. Alter. <lacht> Dieser Drip, so wie ich das, äh, so wie ich sollte, oder, so wie ich sollte, das soll erst gar nicht betreten dürfen. So was wie ich, okay. Ich hoffe, jetzt Vater und Diamant gut geht. Wer ist denn diamant Amant? Elizabeth äh, Kronprinzessin wird bald angreifen. weiter euch vor, ja, geht doch nicht immer weg, Mann. Werden wir nach Schloss Brodia aufbrechen? Ich sehe grad, da gibt es Sonnenbrille. Man kann ich mir die nicht holen. Ich hätte gerne Sonnenbrille. Da gibt es jemand Neues. Boutique, neue Ware. Wo? Oh. Äh, Boutique, Boutique, Boutique. Hi. Ich habe neue Waren. Zeig Caroline. Wir müssen hier Höhenlinie. Uh wir sehen oh. langsam sehen die Klamotten gut aus jetzt war ein bisschen mehr sowieso NPC Klamotten wir sind auch nur hier von dem Somniel aber sieht genau gleich aus ein äh, Dings ah, cool ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wenn ich mir so ein Ding hole, er dann für alle Charaktere oder für einen Charakter. Ich nehme an, dann für alle ne? So, dann tun wir das schon mal erledigen. Was ich sowieso on screen machen würde. Wir können uns mal Unterstützungssprich anschauen. Ja, ich wollte schon sagen, falls wir welche haben, aber ja. irgendwer wird schon immer irgendwie was haben. Ich trinke mal einen Schluck. あの 茶葉はい。ジャン dann gebe ich dir die Dörfer, wo in einem bestimmten Dialekt reden. Kann sein Dialekt oder so, was mir nichts sagt. Habe ich schon mal irgendwo gehört, aber... Keine Ahnung, ist jetzt nicht so, so ich dann so denken. Aha. Eindeutig. Hey, keine Ahnung. So, wer hat denn hier noch grüne Sprechblasen? Ich habe übrigens herausgefunden, dass mir selber sogar aufgefallen, man Hunde hier, jetzt ist Mika hier. Letztens habe ich die gesucht, irgendwie die ist gar nicht hier rumgelaufen im Sommergel. Das ist wie so ein Weihnachtsmann Klamotte. Mir ist aufgefallen, Hunde das ein stahlbarren also je nachdem was für tiere man hier platziert kriegt man andere sachen hunde geben zum beispiel so eisenbaren stahlbaren und also was ne? geben eier und also was deswegen habe ich da meistens noch hunde platziert weil ich hätte gerne waffen upgrades und so stahlbaren und was weiß ich nicht so noch jemand mit dem ich hier reden kann immer noch alles hier schnell durch bestellen können wir eigentlich auch schon mal arena sowieso Zitrien, genau. Schauen wir noch nicht. Hier, was? Oh. da oben. Da, mein Gott. Dann ich sehe sie auf der Karte. für coole Klamotten dank für die einladung an diesem richtigen ort oh, ich fühle mich geehrt. findet hier auch vom tennis statt ja er ne, ist hier nicht irgendwie eine adlige mit dem casual close überhaupt da kann man ja noch in der arena und ein bisschen uns kloppen einem kaffee was essen trinken war schon alles im nächsten part erledigt ne schon direkt ins nächste kapitel reingehen so koch du mal was für uns alfreds ration entsorgt ach ich muss die benutzen sonst wird die irgendwie entsorgt alles klar so meine neuesten teammitglieder ja lapis und ich überlege gerade wenig hier also die werde ich auf jeden Fall benutzen, weil es nicht, sie ist eine Schwertkämpferin. Und neben meinem Hauptraktor habe ich keinen anderen. magier habe ich eigentlich schon eine Menge Powerhäuser. Ich, ich würde sagen er, ne? Ich meine, Schützen habe ich auch schon, aber er ist irgendwie... Seine Klasse ist irgendwie nicht Schütze, seine Klasse ist Lord aus irgendeinem Grund. So. So, mir gefällt die Geschicklichkeit plus zwei Verteidigung, Resistenz ist eigentlich auch nicht schlecht, aber wieder Kartoffelfischauflauf. So den seltenen Fisch habe ich letztens gefunden. Von oh. kann ich gar nicht machen. Dann machen wir was anderes und zwar ich will auf jeden Fall Geschicklichkeit. Ich merke Irgendwas, was ihr beiden mögt, sieht nicht gut aus mit Geschicklichkeit. Ist ein bisschen zu wenig, hat der Pizza Crab. Pizza-Crap. Alles aus der Magie eigentlich auch nicht schlecht. Sondern den seltenen Fisch habe ich ja gerade gefunden. Von daher machen wir mal. Ich weiß nicht, was das bringt, Den da hinzuzufügen. Wenn wir ja sehen. Ja, ich liebe dieses Aroma, davon wieder ein ganz wollig. So wie bei hausgemachten Essen. Ist mehr oder weniger hausgemacht. Köstlich, unglaublich köstlich. Das war ein Leben bloß ohne köche. Man sollte sich stets in Ehren halten. Bäh. So, hat mir jetzt gemacht, den Fisch Fischstein zu packen? Gar nichts. Cool. So viel dazu. So, dann gehen wir noch kurz in die Arena. Machen wir dann auch noch schnell. Boom. Dann sammle ich alles ein. Tu irgendwie Ausrüstung und so vorbereiten und upgraden. Und was weiß ich nicht alles. Dann können wir eigentlich bin der nächste Part beginnt schon direkt reingehen in die action so jetzt ist schon immer noch auf level 7 Man hat irgendwie voll schnell aufgeholt okay. machen wir mal john sowieso jetzt von allen noch für Obwohl. Oh nein. Oh nein. wir verlieren. Ja, okay. Okay, okay. Cool. Was hätte ich eigentlich machen können? Ich könnte ihn ja eigentlich mal so ein Ring geben. Ja, da Vielleicht bessere Chancen zu gewinnen, ne? Kriegt da glaube ich auch Punkte, ne? Ich habe gerade gesehen irgendwie. Ah, Stärke. Stärke, Geschicklichkeit. Hm. Diese so Sachen die hätte ich eigentlich schon früher irgendwie, hätte bemerken können. Na komm, also ein mehr Schaden, ein bisschen mehr Fähigkeiten, geschickt Papa, oh, du bist sowas von tot. Also er hat ein paar Mal daneben. Nein. <lacht> er hat gar keine FP bekommen. Okay, neues Gespräch verfügbar, cool. Um C hat man noch gar nicht. Was machst du da? soll wachsen, kleiner. Ich verstehe gar nicht, warum die alle irgendwie... ich bei Fram und Clan auch bemerkt, die haben irgendwie so... An ihren Hüften haben die irgendwie so eine so, eine, so ein Glas... Ja, ...Nicht ein Glas, eine Piole oder wie, wie auch immer man das nennt. Wo ich nehme an, sind Kräuter drin. verstehen verstehe irgendwie nicht den Sinn davon, die haben doch Magie. Ist das so, wenn will nämlich mehr Kräuter abwerfen oder so. Okay, ging schnell. Oh, ich liebe es, hat diese Support so schnell gehen. So. Ich überlege gerade, gegen wen könnte er kämpfen, ohne zu faken? Den Klamm vielleicht. Er hat eine Menge Resistenz. na. Ja. Oh er ist schneller. Ja, aber sie macht ihn mit einschlag. Also sie auch daneben. Nein. Cool. Na gut. So, dann habe ich noch gar nicht diese Bandenunterstützungsgespräche nachgeschaut. Die habe ich auf Screen nachgeschaut. Hier mit, mit Chloe und Sigurd und Ach, muss ich ja nachgucken. Ja, aber die haben jetzt nichts so besonderes gesagt. So ich kann ja, trotzdem noch mal. Äh, wie komme ich in mein Zimmer? Ja, muss ich mal die noch mal nachgucken. Die haben jetzt nichts besonderes gesagt, so oh, ich kann mich immer auf dich verlassen oder so. Da kann ich ja trotzdem mal zeigen, das sind dann noch ein paar Sekunden, als ich hier mal die trainiert habe mit Sigurd. Und zwar hier: einmal Louis und Sigurd immer nur einen Satz hin und her. 私 nicht ja, hat nichts besonderes ばと思う。僕はただ人 naja, das sind so typische Supports, die auch in Radiant Dawn waren. So die Supports in Radiant Dawn waren halt in der Schlacht. Da macht es ein bisschen Sinn, dass die kürzer sind. Ne? Jeder sagt so einen Satz hin und her. Wir haben nicht irgendwie da gab es auch so eine Art Basis in Radiant Dawn, aber da waren da hatte nicht jeder Charakter irgendwie ein Support. Da gab es halt so ein paar Cutscenes mehr oder weniger. sie Sigurd ist glaube ich irgendwie Boah, wie ist hat noch mal die nebelin oder so heißt das glaube ich hier ja, mit siegfried den drachentöter sie ist irgendwie weil ich nicht so so ein abgeweichter name oder so ne oder in einigen anderen ländern mit wird Siegfried als Sigurd irgendwie bekannt oder irgendwie so was? was hat, ne? Also nichts Fire Emblem-Verwandtes, aber ich meine allgemein so. Da war da irgendwie was. Ne? Sind eigentlich alle Charaktere immer hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich glaube ja. 15, also ohne mich 15. Ne? 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15. Cool. Das also heißt, nach und nach kommen hier immer mehr Charaktere. Ich finde das cool. So, haben wir alles erledigt, ne? Ich glaube, wir haben alles erledigt, ne? Mein Dackel leer tue ich off Screen füttern, Kniebeugen was auch immer ich machen muss wenn ich auch auf screen machen waffen upgraden und so machen wir auch alles auf screen sachen einsammeln mache ich auf screen und dann ja sind wir eigentlich schon ich lass mich im nächsten tag wieder von jemanden wecken ich glaube, da wird ja so ein standard ne, dass ich mich am anfang des parts von jemandem wecken lasse da habe ich noch nicht vergessen 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 13 nicht alle. Glaube ich, glaub, alle Charaktere, die ich letztens benutzt habe, ne? na gut, dann kann man im nächsten Part eigentlich schon relativ früh starten ne? mit der Action. Cool, und ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Kapitel Nummer 8. Habe ich schon gesehen, wie das heißt. Hm. Äh, Vorkampf, ja, muss war hier speichern. Ich noch nicht gesehen. Reich der Krieger? Okay, Kapitel 8, Gott. Mir macht das Spiel immer noch Spaß? zwinge sind schon wieder am Planschen. Oh, ich sehe gerade da unten am Boden, ist so, ein, so ein Siegel. Na gut, in der nächsten Folge ist dann weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Hier ist mein Hund. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.